So, grüße euch Balagwai Live jetzt wieder auf der anderen Baustelle. In der anderen Teil des Grundstückes, wie ich euch versprochen habe, Müsste das einfach noch mal kurz drehen. Ja, also wir sind immer noch in Piriwebuy, also am Standrand von der Stadt Piriwebuy. Und da sind ungefähr zwei Straßen weiter, fängt schon die Bezirksstadt Piriwebuy an. So, man sieht es hier im hinteren Bereich, also im Osten, So, das Gefälle und das geht zum Westen hin. So wie gesagt, ich sage im Stadtgebiet oder Stadt ein Kilo Ja, Der Uno era direkt am Ende ich wollte mich nicht verletzten, aber wir haben alles in Paraguay live. Die kommen hier. So, also wie gesagt, manuell schön gearbeitet, dann alles vorher abgesteckt. Gegen die Sonne richtig geschützt, schon mal richtig. Gestern hat es etwas geregnet, wie gesagt, aber heute schon voll im Einsatz. So, da kann man besser sehen, wie hier vor Ort gearbeitet wird so, und dann auch die ähnlichen oder die gleichen. Siegel. Also das ist wirklich sehr schön. So, die Motors etwas gebraucht, wie man sieht. Aber so läuft das halt bei uns. So also wie man sieht auch die zweite Baustelle hier neben dran wird's richtig gearbeitet. Wird etwas später angefangen. Aber das Grundstück ist top. Alles schon abgesteckt, die Steine vorbereitet und die Jungs sind da voll im Einsatz, wie man sieht. Da möchte ich noch hier das, die herrliche Aussicht, Aussicht einfach auch mit aufnehmen etwas gegen die Sonne, deshalb müssen wir auch gleich in die andere Ecke gehen. So, das ist auch die andere Seite. Hinter sieht man noch einige Kühe vom Nachbar. Praktisch 200 Meter weiter ist schon ja die Stadt oder sagen 300 Meter, also das ist schon mehr als top. Einfach herrliche Lage. So, das wie gesagt ist äh, jetzt die andere Baustelle, wo wir hier anfangen von Katrin Holm, also auch hier in dem Stadtgebiet Piribabui, so ganz einfache Methode, da haben wir jetzt das Wasser, ohne Wasser geht ja auch nicht und wir fangen jetzt mit den Fundamenten eben an, hinter sich waren die schönen Palmen, ich müsste da irgendwann mal noch mit dem Drun aufsteigen, einfach um die Gegend zu zeigen. So wie immer, schöne Musik. Top ich gehe da doch mal, mal einfach drüber. So Und im hinteren Bereich sieht man bereits das andere Haus, was auch durch unser Team gebaut wird. Und da sind ja also die Ziegensteine schön gebrannt, also diese Art und Weise benutzen wir es. hinten die schönen Palmen und der blaue Himmel. Toll, toll, toll. So, da können wir ganz kurz, wie immer das Wetter ist schön. Die Natur. Sieht auch top aus. So, um etwas sich ein Bild machen zu können. So werde ich jetzt gleich ein paar andere Sachen aufnehmen. Die Vögel hört man glaube ich im Hintergrund, okay? Und der darf natürlich auch nicht fehlen auf keiner Baustelle. Das ist schon mal das Auto ja. So, wie gesagt, falls euch gefallen habt, braucht ihr mehrere Fragen oder habt ihr mehrere Fragen, einfach mich direkt anrufen, die Nummer ist ja unten oder selbstverständlich per E-Mail anschreiben. Was wichtig ist, in unserem Fall muss ich immer wieder wiederholen, wir arbeiten mit hiesigen Leuten, also hier aus dem Raum Piribabui. Wir haben wirklich hiesige Spezialisten, die wir hier vor Ort einsetzen. Was heißt das für euch? Ich schließt mit einem Mann einen Vertrag ab für das komplette Haus, für die komplette Leistung und habe einen Ansprechpartner und vor allem hier vor Ort die Ansprechpartner, der ständig für euch, für mich und für das ganze Team und vor allem natürlich für die Kunden da ist. Sollte es irgendwelche Probleme auftreten oder geben, also kein Problem. Wir tun unser Bestes mit unserem besten Team und jeder Spezialist macht sein Bereich. Von daher ist das einfach die beste Lösung. Grundstück, Haus inklusive, inklusive Nebenkosten, also Hausanschlusskosten etc. Für alle diese Sachen kümmern wir uns bzw. auch ich persönlich. Also, einfach mal anrufen, schnell die Grundstücke sichern, auch die anderen und vor allem Ende des Jahres nicht vergessen steigen, ja, die Preise, okay? Macht's gut, falls euch das Video gefallen hat. Einfach Likes nach oben, abonniere diesen Kanal und teile das Video, das ist ja wichtig für diejenigen, die sicherlich Interesse haben. Paraguay haben, dann Auswandern, dann Paraguay, okay? Bis dann, mach's gut, ciao, ciao, aus dem Sonnigen, Paraguay.